Wir machen uns warm für eine Runde mentale Fitness. Sicher, dass wir das auch richtig machen? Ich weiß nicht. Hallo und herzlich willkommen bei den Kreativhelden. Ich bin Anna. Und ich bin Cedric. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euch mit kleinen Übungen weiterentwickeln könnt. Manchmal sind wir es gewohnt, unser Leben Tag ein und Tag aus so zu leben, wie wir es halt kennen. Ja, das ist ja auch prinzipiell in Ordnung. Aber durch unsere Gewohnheiten geben wir uns manchmal mit Sachen zufrieden, über denen wir uns einfach nicht wohlfühlen. Okay, fangen wir direkt an. In der ersten Übung geht es darum, sich etwas bewusst zu werden. Nämlich, ob wir ein paar negative Eigenschaften haben, wie Nägel kauen oder lästern. Oder vielleicht quält uns auch andauernd der Gedanke, dass wir etwas nicht können. Egal, welche dieser negativen Eigenschaften du auch hast. Der erste Schritt zur Änderung ist Bewusstwerden. Dafür nimmst du einen kleinen Gegenstand, den du immer bei dir haben kannst, zum Beispiel ein Haargummi am Handgelenk oder einen Ring am Finger oder einen Stein in der Hosentasche. Und sobald du merkst, dass du eine dieser negativen Angewohnheiten, zum Beispiel Nägel kauen, machst, dann nimmst du einfach den Gegenstand, in meinem Fall das Haargummi, und wechselst es einfach auf die andere Hand oder andere Seite. In der zweiten Übung geht es um Wünsche. Dafür fragt ihr einen Freund oder eine Freundin, ob er euch bei der Übung helfen kann. Anna, kommst du mal? Jetzt läuft es so ab, dass ihr euren Handywecker auf ca. 20 Minuten einstellt. Dann stellt ihr mindestens zwei Fragen an euren Partner gegenüber und wartet, bis der Partner geantwortet hat. Und dann wird wiederholt. Die erste Frage ist, Anna, was wünschst du dir wirklich? Ganz viele kleine Kätzchen. Und am besten dann auch schon. Pizza mit und, Käse. Käse. und dann Frage 2, Anna, was hindert dich daran? Regendusche, keinen Platz und für die Pizza kein Geld. Das eine Kätzchen nenne ich Sushi und das andere nenne ich Nudels. Und dann wiederhole ich die Frage, Anna, was wünschst du dir wirklich und Anna, was hindert dich daran? Ziel der Übung ist es, sich über seine Wünsche bewusst zu werden. Durch die Wiederholungen verändern sich die Antworten nicht nur, sondern du wirst dir auch klarer darüber. Probier es doch mal. Die dritte Übung kennt ihr vielleicht schon und zwar Meditation. Es gibt im Internet so viele unzählige, kostenlos geführte Meditationen. Und ihr nehmt euch am Morgen einfach nur 5 bis 15 Minuten Zeit, um zu meditieren und dann merkt ihr schon, wie viel besser es euch geht und wie bewusster ihr euch selber werdet. Wir empfehlen dir, ein Meditationskissen oder ein anderes Kissen zu nehmen und dich mit geschlossenen Augen aufrecht dahin zu setzen. Für den Anfang ist es wichtig, dass du guckst, dass du nicht gestört wirst, also zum Beispiel das Handy einfach weglegst. Denn dadurch, dass du einfach nur still da sitzt, kannst du deine Gedanken besser wahrnehmen und dadurch verstehen, was du wirklich möchtest. Die letzte Übung für heute nennen wir echtes Zuhören. Das Ganze ist wieder eine Partnerübung. Es gibt wieder Partner A und Partner B. Ihr setzt euch gegenüber und hört euch mindestens 10 Minuten ganz genau zu. Diesmal bin ich Person A, die die Aufgabe hat, nur zuzuhören. Das bedeutet, ihr hört euch einfach an, was die Person euch zu sagen hat. Ganz egal, was es ist. Das Wichtigste ist, dass Person A wirklich gar nicht reagiert. Das heißt, kein Nicken, keine Körperbewegung, sondern einfach nur zuhören. Manchmal sind wir ja gewohnt, Ratschläge oder Trost zu geben. Das Ganze soll in diesem Moment vermieden werden. In unserer Kommunikation merken wir manchmal gar nicht, was eigentlich bei der anderen Person passiert. Diese Übung hilft uns dabei, einfach nur bei der anderen Person zu bleiben und zuzuhören. Und wenn die 10 Minuten vorüber sind, dann wird gewechselt. So, das war's auch nun zu unseren Übungen zur persönlichen Weiterentwicklung. Ja, ich bin jetzt auch ziemlich kaputt, muss ich sagen. Ich auch, aber was ich mich frage, kann man eigentlich von mentaler Fitness auch Muskelkater kriegen? Uh, oh, das weiß ich leider auch nicht. Ja, und ob ihr euch noch persönlich weiterentwickelt habt bisher durch unsere Videos und ob die Übungen überhaupt geklappt haben bei euch, könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.